Ja, hallo, hier ist Robert von Games. Heute zeige ich euch das neue Design und hier so alles Schönes. Das Intro habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und ja, ich zeige euch auch, was wir alles noch so ändern. Und zwar bei unserem Channel ändern wir noch unser Profilbild und das Titelbild. Hier so das da natürlich und das da, falls ihr es nicht wisst, aber ihr wisst es wahrscheinlich Das 50 abonnenten special Video das kommt noch. Wir haben im Moment nicht so viel Zeit und... Sorry. Wir haben so viel Zeit. Ja, das war's eigentlich. Und dann würde ich sagen: Wir schaffen Run Games. Bis zum nächsten Mal.